Als erstes mal so einen großen Kreis, dann zwei Augen, ein großes Lächeln und presto, es ist Kirby! Und damit, Leute, herzlich willkommen zu Kirby's Adventure! Oh yeah! Ja, Leute, willkommen zu meinem Let's Play zu Kirby's Adventure und ähm. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich habe ja vor ca. einem Jahr, fast einem Jahr sogar schon, ne? Ähm, habe ich Kirby's Dreamland gespielt auf dem Gameboy. Und ich habe da hab mir da gefragt, vielleicht habe ich ja mal Bock, in ähm, nächster Zukunft, äh, Kirby's Adventure oder Kirby's Stream 2 zu spielen. Nächster Zukunft ist jetzt anscheinend fast ein Jahr her. <lacht> ja, äh, ich weiß nicht gerade, bei der ihr seht, wo ich rede ähm, das ist bei der das Intro. Das könnt ihr euch gerne angucken, dann seht ihr ungefähr wie das Spiel funktioniert, denn ich weiß es nicht erklären. Und das da habe ich beim anderen Streamland Video gesagt, wie das Spiel vergeht. Aber was ich auf jeden Fall hier sehen kann. Ja, Kirby kann nun Fähigkeiten haben. Ja, das kennt man eigentlich, aber das gab es erst seit diesem Spiel. Ich seit, seit, seit, seit, seit, seit, seit, seit Kirby's Adventure gibt das erst. Und da Kirby's Adventure vor Dreamland 2 rausgekommen ist, dachte ich mir, yo, <lacht> spiele ich Kirby's Dreamland vor Kirby's Dreamland 2. Heißt Kirby's Dreamland 2 wird irgendwann später auch nochmal Let's Plays gezockt. Äh, schätze mal ein paar Monate später oder so, wenn ich mal wieder Bock habe auf das Spiel. Ja, wir werden das Spiel 100% spielen, wenn jedes einzelne äh, Secret Exit finden, wir werden jedes einzelne Level schaffen. Was weiß ich, wir werden auf jeden Fall alles im Spiel zeigen. Ich werde auf jeden alles im Spiel zeigen. Ja, genau, ähm, wir sehen auch gerade weitere äh, Fähigkeiten, auf die ich dann später auch noch mal weiter eingehen werde, wenn soweit wir die dann haben. Aber nicht zu sehr, weil sie ja hier schon ungefähr ein Drittel oder so von allen. Es gibt ja halt nicht so viel in diesem Spiel. Aber dafür sieht man diese halt sehr oft, dafür dass es halt nicht so viele gibt. Ähm was jetzt blöd ist mit diesem Display ist mein Audio, denn äh, ich habe ja schon letztes, ich habe schon öfter gesagt, ich bin ja letztens umgezogen und deshalb ist mein Audio jetzt ein wenig komisch. Äh, deshalb kommt das Video auch jetzt erst ein wenig später heute draus. War eigentlich wollte ich so, es ja schon um 13 Uhr raushauen, aber wahrscheinlich wird es erst also um 15 Uhr rauskommen oder was auch, auch immer ähm, ich werd noch immer. ich werde gar nicht dazu kommen eines Tages im wunderschönen Land von Dreamland, im fröhlichen Land von Dreamland, konnten die Einwohner nicht schlafen. Und, ähm, Das liegt daran, dass wir eigentlich normalerweise einen Star Rod haben. Aber eines Tages kam der König DDD herangeschwommen. Herangeschw er schwimmt im Wasser zum, zum Star Rod. Und Barty kam kaputt Und... Schenkt die Teile seinen Freunden, damit sie die Teile verstecken können. Überall rund um Dreamland. Und Kirby macht sich jetzt auf die Suche nach dem Star -Rod, um die Albträume oder halt allgemein damit die, die Bewohner wieder richtig schlafen können. Das ist ungefähr die Story. Und ja, wir nochmal zurück zu meinem äh, Mikrofon. Ähm. Ja, oder was? Wisst ihr, was machen wir gleich? Äh, wir fangen jetzt mal an mit dem wunderschönen Spiel Hi Kirby! Manchmal, ja genau, das meine ich. Manchmal macht er so, hi! Ah, schon ganz süß. So hier Level 1 oder Welt 1 Vegetable Valley. Oh, oh nein, was jetzt? Ja, wir einfach auf. Gut. Also auch in diesem Spiel Liebe ist einfach, dass die Katzen zum Beispiel einfach so aus der Box gehen so gesehen. Ja. Das ist unsere Overworld hier. Und ich würde sagen, wir fangen an mit 1-1. Ja, -1. Yeah, was soll Und Das hier ist unser erster Gegner. Wenn wir den auch sagen. Dann, dann haben wir eine Fähigkeit direkt. Manche haben eine Fähigkeit, manche nicht. Man kann das auch nicht wirklich erkennen, welche eine Fähigkeit haben und welche nicht. Also muss man mal ausprobieren. Nee, jetzt habe ich auch noch eine, eine Fähigkeit. Ihr seht ja was die Fähigkeiten machen, deshalb muss ich nicht sagen. Ähm, unten rechts seht ihr meine One-ups-Anzeige. Das heißt, wenn ich unten links äh, unten links seht ihr ja Kirby. Score ist, ist egal. Kirby hat da so sechs Punkte und wenn die sechs Punkte dann weggehen sollten. Dann verlieren wir unten rechts eine Zahl, und wenn die Zahl auf Null ist und wir alle Leben verlieren, dann können wir vorne spielen. Und ja, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, ich glaube, man muss dann die ganze Welt neu machen oder einfach nur das Level. Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht weiß das einfach von euch. Äh, unten da direkt daneben zwischen. Da seht ihr diese wunderschönen Bilder. Ich liebe diese Bilder in dem Spiel. Ich verstehe nicht, warum die neueren Kirby-Spiele die nicht mehr haben, weil ich finde die so cool. Da seht ihr welche Fähigkeit wir gerade haben und mit so tollen Bildchen drauf. Ja, ganz, ganz super. Weil es wirklich Feuerfähigkeit haben. Ich glaube, es ist so, wenn man zwei Fähigkeiten auf einmal aufsaugt, zum Beispiel hier den Stern rausbläst, mit Select macht man das, by the way, und dann ähm, noch einen anderen Gegner, währenddessen einsaugt, der auch eine Fähigkeit gibt, dann glaube ich, äh, kriegt man so eine random Fähigkeit. Hier unten seht ihr jetzt eine Maxi-Tomate. Wenn wir die aufnehmen, dann kriegen wir komplette Heilung. Es gibt auch so viele Getränke, aber die Getränke, die heilen nur so zwei Balken. Also nur so zwei Leben. Wir, wir haben sechs Herzen, und die kann man nicht irgendwie erhöhen oder so. Wir müssen das ganze Spiel lang mit sechs Herzen spielen. Und hier haben wir das Level. Das ist das Ende des Levels. Das hat so eine Sterneumrandung. Und dann müssen wir im richtigen Timing atmen, aber ich glaube, das hat nicht gepasst. Na, dann eine zweite. Man sieht es ja auch gerade perfekt. Da sind zwei verschiedene Kirby-Farben. Kirby und zwar, wenn. Ähm. Ja, wie soll ich das sagen? Wenn. Okay, wir gehen uns mal Level, wenn ich versuche zu erklären. Oh, ich kann nicht erklären, mit dieser Musik! Die können wir beide nicht aufsaugen, denn der ist äh, sehr stachelig. Und Kirby mag den nicht. Oder so. Ja. Wir können wir nicht aufsaugen und wir sollen uns von dem nicht treffen lassen. Wir sollen das allgemein von gar nichts treffen lassen, eigentlich. So, und die können wir auch nicht aufsaugen. Das ist eine. Hanone. warum warum, lau warum laufe ich rein? Ich spiel bei der Welt mit Tastatur, deshalb ist das immer nicht blöd. ich glaube hier gibt es sogar ein Easter egg, ne? Man muss hier so rüber rü schon bringen Zurücklaufen und dann nochmal dahin. Nö, ne, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Funktioniert, aber ich werde es auf jeden Fall in der letzten Folge oder so vielleicht zeigen. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein Secret oder ein Easter egg, was auch immer. Äh, ja, also Kirby hat ja irgendwie komische Farben. Wenn er einfach eine Fähigkeit... Wir habt ja gesehen, wenn er eine Fähigkeit aufsaugt hier, dann wird er etwas rücklicher. Manche Fähigkeit ändert sich auch komplett seine Farbe. Oh mein Gott. Ja, tut mir leid für meinen Skill. Der ist gerade etwas nachgelassen. Ich habe das Spiel schon, schon mal durchgespielt. oh hier ist noch ein Zwischenboss. Wow, bin ich gerade schlecht. Komm, lass mal den Zwischenboss so machen. nehmen wir das mal als Geschoss. Bam. Eigentlich soll man so machen. Und bam. So wie in früheren so, so wie ein Kirby Stream mit 1, da muss man immer die Sterne nehmen oder halt einfach was die Gegner hinschmeißen. Und dann auf die Gegner schmeißen. BÄM! Wenn wir jetzt den aufsaugen, dann kriegen wir bestimmt. Ja, können wir crash. Crash, äh, crash nicht das Spiel, sondern tötet alle Gegner, die gerade auf dem Bildschirm zu sehen sind. Was auch noch ein Bildschirm zu sehen ist, ist links dieser Balken, der so ganz tot ist. Meistens ist er blau, jetzt ist er gerade schwarz, ist er ganz links. Ähm. Der ist normal. Das haben wir auch andere Spiele auf dem NES gehabt, wie zum Beispiel Bros. Ähm, 3 zum Beispiel, das ist ein sehr bekanntes. Das sollte eigentlich jeder von euch kennen. So. Sonst wenn nicht, dann, dann ja, äh, Lassen wir das auf jeden Fall. Ähm, also ich muss da aufpassen, weil ich bin fast dauernd. Am besten kriege ich jetzt finde irgendwo eine Maxi-Tomate, weil dann kann ich mich nicht komplett heilen, wie ich ja bereits sagte. Oh, ja, geil! Hier gibt's ja direkt eine. Die <lacht> passend. Ja komm, ja. Werden jede Folge 20 Minuten aufnehmen und ähm, ich werde jetzt versuchen so viel zu schaffen wie möglich und ja, wie gesagt, alles secret exit. Und in dieser Folge werden wir aber keine Secret Exit finden. Denn dieser ersten, der ersten der gibt es kein Secret Exit. Das weiß ich noch. So, was wollte ich eigentlich noch sagen? Ja, die Kirby Farben, genau, das ist da wo ich und mikrofon wo ich auch noch zukommen. Mach ich gleich. Erstmal die Kirby Farben. Wenn Kirby keine Fähigkeit hat, dann ist er richtig pink, ja und so diese Farbe, die er jetzt hat, ich dachte immer die Farbe, die jetzt hat, ist die normale kirby Farbe, aber in diesem Spiel halt, ist er normal richtig pink, Warum auch nicht, So, die Schwertfähigkeit ist in diesem Spiel meine Lieblingsfähigkeit, weil die ist sehr, sehr stark. Bam, yeah. So, schaffe ich jetzt vielleicht? Ich bin hier sehr schlecht geworden, wie man sieht, oh mein Gott, oh Gott. Das muss ich auf jeden Fall noch wieder üben. Yeah. Und wegen meinem Mikrofon, äh, ich habe sehr lange geguckt, wie es funktionieren soll. Und äh, ja, ich habe die ganze Zeit. Ups, wow, das war grad krasses Knacken bei mir. Ähm, ich habe die ganze Zeit versucht, dass das nicht so geräumig sich anhört. Falls du was gebracht hat, dann schreibt es mir in den Kommentaren, ob das. ob ich mein Mikrofon so lassen soll. Wahrscheinlich schreibt es irgendjemanden in den Kommentare, von daher äh, lass ich jetzt einfach so, schätze ich mal. Außer ich finde es blöd, im Nachhinein mal gucken. So, das ist ein Minigame. Kranfieber. Benutze die Knöpfe und versuche mit dem Kran den Kirby zu erwischen. Ein großer Kirby ist zwar schwer zu bekommen, aber es lohnt sich. Ich bin, glaube ich, ganz cool im Minigame. Man muss A gedrückt halten, das wusste ich früher nie. So, lassen. Dann macht er seinen Kran auf und dann zack. Das sollte passen. Der ist ganz, ganz weit vorne. Oh, oh, oh, oh, oh. Wenn er so umdreht, dann ist es eigentlich meistens so, dass er dann fallt, fällt, fällt. Zwei One-Ups haben wir auf jeden Fall schon. Ein, ein kleiner Kirby gibt uns ein One-Up, ein großer gibt uns zwei. Oh, das war nicht ganz gut, glaube ich. Das ist, nee, nee, das ist nicht ganz gerade. Er wackelt, er wackelt, er wackelt. Na, ah, ganz knapp. Ich hatte es in der Testaufnahme, ich habe vorhin eine Testaufnahme gemacht und da hatte ich beide erwischt. Das war richtig krass. Ah, oh, zwei One-Ups, kann man mitleben. Ich will immer mal auf die, auf die großen gehen. Well big is good, you know. So, Welt 3, Level 3 war nicht. Ja gut, Level kann uns eigentlich nicht unbedingt nennen, weil die Welten heißen, ja Level, aber ich nenne die Welten, also die Level nenne ich Welt und die Kurse nenne ich Level, okay? Deal with it. Ah, Kirby ist schon richtig cool. Ich hatte, mein erstes Kirby-Spiel war, glaube ich, auf dem DS. Ich glaube, das war mein erstes Kirby-Spiel war das Remake, äh, Kirby's... Kirby, so da ultra war, also mein erstes Kirby-Game, glaube ich. Doch, ja, das müsste es sein. Ich hatte auch mars Attack viel gespielt. Uh, hier haben eine neue Fähigkeit, und zwar den Feuerball. Mit dem BAM können wir so richtig durch die Map donnern. BAM! Wow, wow, wow, wow, wow. Nicht vergessen zu fliegen. Man kann bei in diesem Spiel oder in den alten Kirby-Spielen, musste man immer ähm, oben drücken. Also nach oben drücken zu fliegen. Da kann man der dabei unendlich fliegen, für die die es nicht checken oder nicht wissen, nicht unbedingt checkt hat er nicht gesagt, hat er nicht unbedingt erkannt. So, ich okay, kann natürlich auch schwimmen, oder so ein Frosch. nein ich, ich wollte einfach nicht. Erreichen. Da kann auch, äh, im, wenn er im Wasser ist, dann braucht er keine Fähigkeit. Die kann er nämlich auch nicht wenden. Da, da, da, da spuckt er einfach Wasser aus oder pustet es aus. Zumindest hört sich das so an, als würde er pusten. In diesem Spiel ist nur dass die die Leben welche zum Beispiel mit diesen mit einem KP jetzt ich habe jetzt ein, noch ein Leben ein Hit von Stab was ich bin ich den one -Up. Oh, Wow, <lacht> voll der Fähigkeit jetzt schnell. Dankeschön. Äh, Welches jetzt mit einem Leben verlassen, dass dann habe ich das ein Leben immer noch. Ich behalte das eine Leben. Oh, das ist eine Maxi Maxi-Tomate. Die brauche ich jetzt dringend. Dankeschön, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich noch in Ruhe, Mann. Doofkopf. Blöd, Mann. Jetzt, glaube ich, war das falsch? Oh, oh, oh. oh das war gut. Ich ja, hatte es fast auf eins geschafft. Yeah. Das ist, by the way, ein Museum. Ja, Museum. Das ist ein... Farbenfroh, eine farbenfrohe Darstellung von den, von den Gegnern. Also, ja, ich kann es nicht ganz vorlesen. Aber ja, auf jeden Fall können wir hier einfach diesen Typen, der gerade AFK hier hingespawnt ist, aufsammeln und dann kriegen wir die Schwellfähigkeit von ihm. Hier oben steht auch immer, welche Fähigkeit man bekommt. Tja, ist ganz cool. Schwertfähigkeit ist, wie ich ja bereits sagte, meine Lieblingsfähigkeit in diesem Spiel. Und ja, wir Nein, glaub ich das bitte wieder haben. Dankeschön, ich will mein Schwert behalten. Tschu, tschu. In späteren spielen halt, können wir dann auch so eine Link nutzen beim Schwert. Und oh, bis nach oben. Was gibt's denn hier so oben? Oh Gott, warum lasse ich mich treffen? Oh. Tut mir leid, Leute. Ich bin gerade echt doof. Hör was? Hier ist ein Zwischenboss? Das ist doch Anfang des Levels. Naja, mit dem Schwert wird's easy. Und bei ihm kriegen wir... Freeze. Und also dann können wir gegen einen... Ja, ich zeig's euch kurz. Ein. Dann kann ich ihn abschießen, Dann kann ich ihn anstupsen. Dann fliegt er durch die ganze Stage. Bisher, die spawns, weil äh, das Bildlimit ist und so. Ja. Manchmal kann es auch sein, wenn ich hier zum Beispiel in die einer Richtung gehe. Ja, hat man vorhin gesehen, das kann ich mir nur zeigen hat man gesehen, dass das Spiel so ein paar ähm, Grafikfehler also so ein paar Farbfehler, was auch immer. Das ist alles normal, Leute. Das, ich hoffe, falls es, falls es wirklich sehr zerstört, dass es zum Beispiel ganz links der Balken ist oder was auch immer. Dann, dann schreibt ihr mal in die Kommentare und dann gucke ich mal, dass ich das einfach rausschneide oder so. Ich weiß nicht, ob man das noch für irgendwas braucht, ob, ob, ob, ob da noch irgendwas kommt. Im Titelbildschirm war da ganz links dieser schwarze Balken benutzt worden. Uh. Bei dem können wir die Tätigkeit. Genau, die Igel. Die Nadel. Die Igel. Was? Nein! Das ist auch normal. Wie funktioniert das? So, warten, weil der will mich eingreifen. Was? Ich bin in der ersten Welt einmal gestorben. Oh, tut mir leid, Leute. Ah, normalerweise geht das. Bitte hasst mich jetzt nicht. Ich bin schlecht, okay? In der Testrunde, vorhin, Ich habe vorhin die erste Welt kurz angetestet, damit ich weiß, dass auch alles läuft. Normalerweise kann man immer so machen. Aber... Ich bin anscheinend gerade schlecht dazu. Tut mir leid, ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu sterben. Mein Ziel ist es, kein einziges Mal Game Over zu gehen. Sobald ich das schaffe, ist alles gut. Oh, Melanite. Hey! Und das hier ist ein unbesiegbarer slolly Mit dem sind wir unbesiegbar. Und können alle ohne Hier ist ein One-Up. Dankeschön, Leben. Wow, ich dachte gerade, ich fall da runter. Oh hier, oh yeah. da, da, da, da, da. der anscheinend heißt es, dass heißt der Modus nicht mehr Hyper. Stand unten auf dem Bild. wir nicht geschafft, Alter. Irgendwann wenn ich es auf jeden Fall in schaffen, die einzubekommen Eigentlich bin ich da richtig gut drin. Es gibt ein bestimmtes Timing dafür, aber ich bin anscheinend kacke dafür im Moment. So, jetzt können wir direkt schon zum Endbus dieser ersten Welt kommen. Dann machen wir auch einfach mal. Und natürlich ist es wie mir im Spiel gleich. Es ist niemand anders als usb -oh -oh -oh -dum -dum -dum -dum. Ja, ich habe es im test auch gesehen. Äh, man kann ihn einfach mit dem Schwert komplett nicht keine Chance auszuweichen. Aber ja, komm, wir geben ihm eine kleine Chance, dass man mich angreift. Man muss einfach die Äpfel nehmen und auf ihn schmeißen. Ja, er hat trotzdem nichts gebracht. Ich habe nicht mein Leben verloren. USB-Woods war kein Problem. Ich hoffe, die Nächsten werden es nicht auch nicht sein. So, was auch immer Welt 2, Ice Cream Islands. Ouch. Also, oh, yeah. ist Yeah. Wir fangen direkt schon an in, diesen, in der ersten Folge mit der zweiten Welt. Dann werden wir in der nächsten Folge direkt schon den Boss der zweiten Welt besiegen. So, das hier. Sind so eine Art Bomben, wenn die runterfallen, dann BAM explodieren die. Müssen wir aufpassen. So, hier gibt es glaube ich eine Bonus-Area. Hier ist eine Bonus-Area. gibt es auf jeden Fall ein Leben, falls man es braucht. Ich brauch's natürlich nicht, weil ich froh. Ja, falls nach einem Bosskampf wird man bei Red komplett geheilt. Haben wir ja auch jetzt gerade gesehen. So, ich würde ich, ich würd gerne nach oben. Ah ja, ich habe euch das hier noch nicht gezeigt. Diese Fähigkeit lässt Kirby so ein wenig gleiten. Ups, wenn ich nach links drücke und nach oben klettern, dann macht das so, so eine komische Animation. Okay. Interessant. Blöd ist immer meine Leiter, dass äh, wenn ich nach oben gehe, dann geht ich die Leiter hoch, aber dann fliege ich auch gleichzeitig danach. Und ja. Man kann ja auch kaputt schlagen. Wow, da hat ich fast getroffen. Ich kann nicht durch die Map gleiten Und dann kann ich ein wenig chill! Nicht runterfallen. So. So, den ignorieren wir am besten, weil wenn wir den jetzt angreifen. Wird er zu einem bösen, aber okay, hat es gerade nicht funktioniert. Machen wir mal so, was habe ich noch vergessen zu sagen? Falls ihr irgendwas vergessen habt zu sagen, dann, dann, dann tut mir zwar leid, aber ich glaube, ihr habt in etwa oder ja, das meiste vom Spiel verstanden. Und ich hoffe, dass ihr auch beim bei den nächsten Folgen dabei seid oder dass euch das Spiel so nicht interessieren konnte, oder dass ihr das Spiel interessant finden konnte oder was auch immer. Oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein, nein, aufsammeln. Oh Gott, dieser Gegner. Ist eine bombe und wenn da wenn wir auf dem boden sind hier so einfach hier auf dem Gro boden sind wenn wir nicht am fliegen sind sondern auf dem boden sind und der fällt auf den boden drauf dann explodiert alles und ich kriege richtig viel damage und ähm, jetzt haben wir ihn aufgesaugt und jetzt können wir das selber damage machen Bam! alle gegner sterben also die beiden yeah warum nicht ich will euch mal zeigen habe ich eh keinen nutzen für die fähigkeit oh das ist einer der fähigkeiten nicht nicht so mag Tornado mit diesem fliegen wir nämlich gar nicht die ganze Map. Du kannst auch so ein klein wenig steuern, aber nicht, un nicht unbedingt, nicht wirklich. Schaffe ich jetzt? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Schade. Sehr, sehr schade. Uh, ich glaube, hier gibt es sogar noch unseren ersten Secret Exit, weil normalerweise gibt es hier unten noch was. Ich glaube nicht, dass das dritte Level ist. Dann werden wir das auf jeden Fall im nächsten. Äh, ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Folge nachprüfen. Aber heute spielen wir nur noch dieses Eier-Mini-Spiel: Eifanger, Eggcatcher. Halte den a knopf gedrückt, damit Kirby's Mund sich öffnet. Versuche nur die Eier zu essen und äh, nicht die Bomben. Das Spiel ganz lustig, ganz cool. Bin er nicht so gut darin. <lacht> wir gezeigt Wir müssen so viele Eier wie möglich fangen, um unsere Chance zu erhöhen, einen One-Up zu. Uh, uh. Wow, nur zwei verfehlt, ich habe hab die ganzen Küken befreit von König, warum auch immer der jetzt hier ist. Eigentlich ist er ja versteckt und so. ein ja, also, wenn es euch gefallen hat, dann bitte äh, gibt ge mir Geld. Ich brauche Geld. Ich habe arme ah, Familie. Nein, äh, ich meine. Ähm, dann, dann lass uns der Putz die da und schaut beim nächsten Mal wieder wenn es heißt. Super Knutschkugel rettet die Welt! Juhu!